Innovative Energien. Wir sind gerade an der Hermann-Tast-Schule sozusagen mit einem Stichwort und äh, die Lütting-Schüler-Technik-Akademie ist hier mit dabei. So wie das gelesen, ist dass richtig? Was verbirgt sich dahin? Da sind so viele Namen. Ja, die Lütting-Akademie äh, oder schüler -Technik akademie die ist gegründet worden durch die Innovationsstiftung. Wir sind ein kleiner Ableger davon, der an der Hermann-Tast-Schule äh, agiert und bei uns macht der 13. Jahrgang im Rahmen des lead programms äh, den Projektkurs Regenerative Energien. Jetzt haben Sie hier eine riesen Antenne. Ich dachte immer, das würde man nur nutzen, um irgendwie sozusagen ein neues Satellitenprogramm aus Brasilien zu empfangen. Das ist was ganz anderes. Das ist was ganz anderes. Sieht aus wie so eine Antenne. Nennt sich auch Parabolspiegel, aber der dient nicht dazu, um irgendwelche Radiowellen einzufangen, sondern um die Sonne einzufangen, zu bündeln und auf den kleinen Wassertank, der da in der Mitte ist, zu mhm. lenken. Und mit diesem Wassertank oder in diesem Wassertank entsteht dann natürlich Dampf mit hohem Druck. Und dieser Druck ist dann dafür da, in einem zweiten Behälter Wasser in eine höhere Ebene zu pumpen. Das Ganze passiert immer stoßweise. Und wenn ich das Wasser in einer höheren Ebene habe, habe ich eine Latentenergie, die ich dann über eine Turbine wieder äh, in Energie umwandeln kann. Und sieht das so aus, als wenn die Schüler beim, beim Modern die Alufolie geklaut haben. Ist das alles selbst von denen gebaut oder ein Teil davon? Oder muss man alles kaufen Wie die sollen sich das nur angucken? Nein, das ist alles selbst gebaut. Auch der Spiegel ist mal von Schülern zusammengebaut worden. Äh, den gab es allerdings im Bausatz. Äh, weil die Schüler hm. können nicht so gut das Aluminium schneiden. Äh, der Rest ist selbst gebaut und die geklaute Aluminiumfolie, die dient dazu, die Kabel und Schläuche vor der Hitze zu schützen. Hm. Im Brennpunkt des Spiegels kriegen wir bei Sonneneinstrahlung schnappe 800 Grad. Da kann man auch eine Frikadelle vorhalten, die wird auch heiß. Äh, ja, die Frikadelle wird auch heiß und äh, die Gabel lässt man dann rechtzeitig fallen. <lacht> Danke, Herr Arne. Toi, toi. Ihr Projekt für Ihre Schüler. Ja. Danke. I'm <laughs> gonna